Herr Präsident, Frau Bundesrätin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Wir sprechen heute über das Geschäft 17071, über die Totalrevision des CO2-Gesetzes. und Dieses Gesetz soll 2020 das geltende Gesetz ablösen. Dies ist wichtig, weil Ende 2020 die aktuellen Reduktionsziele auslaufen. Diese Totalrevision soll maßgeblich dazu beitragen, dass die Schweiz ihre Verpflichtungen aus dem Klimaübereinkommen von Paris erfüllen kann. Die Beratung des CO2-Gesetzes im Erstrat hat in den letzten Monaten zu heftigen Diskussionen geführt. Unsere Kommission hat zur Kenntnis genommen, dass das Resultat der UREKEN im Plenum des Nationalrates nach intensiver Detailberatung zu einer Ablehnung in der Gesamtabstimmung geführt hat, was prozedural einem Nichteintretensentscheid gleichkommt. Unsere Kommission startete also auf dem sogenannten weißen Papier, respektive mit dem ursprünglichen Vorschlag des Bundesrates, was am 10. Januar 2019 in unserer Kommission begonnen hat, fand nach acht Kommissionssitzungen 21 Berichten und über 120 Anträgen am, 20, am 2. September 2019 ein Ende. Die Erarbeitung der heutigen Vorlage entstand auf Grundlage der Eckwerte des Pariser Klimaabkommens. Die Zusammenarbeit in der Kommission war äußerst konstruktiv, denn wir waren uns schnell einig, dass wir uns mindestens an den Zielen der Bundesratsvorlage orientieren sollen. Dennoch haben wir intensiv und heftig diskutiert, und wir können Ihnen heute unsere Arbeit zur Behandlung vorlegen. Gerne möchte ich betonen, dass das vorliegende Geschäft mit dem Ziel des Bundesrates kompatibel ist, bis 2050 auf Netto Null zu gehen. Und deshalb war es der Kommission auch wichtig, sämtliche Ziele des Übereinkommens von Paris im Zweckartikel festzuhalten. Ich erlaube mir Ihnen an dieser Stelle Folgende Klammerbemerkung. Mit der Totalrevision des CO2-Gesetzes werden die klimapolitischen Weichen für die Zukunft gestellt. In der Energiepolitik muss dies noch folgen. Das zweite Maßnahmenpaket der Energiestrategie 2050 fehlt bisher, was zur Konsequenz hat, dass wir bei der aktuellen Beratung den ganzen Bereich Energie nur stiefmütterlich behandeln konnten. Während der ganzen Kommissionsarbeit hatten wir stets die umstrittenen Punkte im Hinterkopf, die im Nationalrat zum Scheitern der Vorlage geführt haben. Der Nationalrat hat die Totalrevision nach der Detailberatung mit 92 zu 60 Stimmen bei 43 Enthaltungen abgelehnt. Das war ein spezielles Stimmverhältnis, das Interpretationsspielraum offen gelassen hat. Aber eines ist klar, der Nationalrat hat seine erste Chance verpasst. Im Gegensatz zum Nationalrat hat unsere Kommission eine Kompromisslösung ausgearbeitet, die sie als politisch breit abgestützt versteht. Bekanntlich hat die Schweiz im Oktober 2017 das Klimaübereinkommen von Paris ratifiziert und damit hat sie sich verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen gegenüber dem Stand von 1990 zu halbieren. Die Ratifizierung wurde vom Parlament am 16. Juni 2017 vorgenommen, und wir haben also dieses Reduktionsziel von 50 Prozent bereits beschlossen. Jetzt geht es darum, dass wir dies in der nationalen Gesetzgebung tatsächlich umsetzen, dass wir die nächste Etappe der Klimapolitik bis 2030 besiegen. Und auch die Maßnahmen beschließen, die nötig sind, damit wir dieses Ziel auch tatsächlich erreichen. Der Bundesrat hat uns am 1. Dezember 2017 eine Botschaft unterbreitet, die sicherstellt, dass die Schweiz ihren Beitrag, zu dem sie sich verpflichtet hat, auch leisten kann. Das Gesamtziel von 50 bis 2030 steht auch knapp im Einklang mit der Forderung der Wissenschaft. Nämlich die globale Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius zu halten. Wir haben, noch aber, wir haben aber noch einen langen Weg vor uns, denn wir müssen nach 2050 klimaneutral werden. Aber darüber sprechen wir heute nicht. Wir beginnen bei der Klimadebatte aber nicht bei Null. Es ist nicht so, dass wir bis jetzt nichts gemacht hätten. Wir haben bereits heute ein griffiges CO2-Gesetz und wir haben die Instrumente auch weitgehend in unsere Vorlage übernommen. Obwohl unsere Kommission einige bedeutende Änderungen gegenüber dem Bundesrat vorgenommen hat, gibt es bei der aktuellen Vorlage eine große Kontinuität. Wir schließen mit der vorhandenen Vorlage auch an das erste Maßnahmenpaket an, das im Rahmen der Energiestrategie beschlossen wurde und seit Anfang 2018 in Kraft ist. Und damit ist auch schon gesagt, dass es in der Klimapolitik nicht einzelne Maßnahmen braucht, sondern verschiedene und deshalb dieses Maßnahmenpaket respektive das ständerätliche Maßnahmenmixpaket. Die Kommission war sich einig, dass es nicht nur Maßnahmen im Inland oder nur im Ausland braucht, sondern beides- auch das ist nichts Neues. Bei einem Nicht-Eintreten auf die Vorlage, wäre die Totalrevision des CO2-Gesetzes nicht vom Tisch. Man würde dann das heutige CO2-Gesetz weiterführen. Aber ohne die Verstärkung der Maßnahmen, welche die Kommission vorschlägt, würden wir unseres Erachtens einerseits unsere Pfli Verpflichtungen nicht einhalten können, und andererseits würden wir die Wirtschaft eine Unsicherheit entstehen lassen, also für die Investoren, die wissen wollen, wohin die Schweiz geht, was sie macht, wo sie im Jahr 2030 landen will. Es würde viel wertvolle Zeit verloren gehen und deshalb ist eine zügige Beratung der Totalrevision zu bevorzugen. Ich komme, ungeschätzte Kolleginnen und Kollegen, zu den Kosten, weil man im Zusammenhang mit der Klimapolitik auch immer wieder über diese Kosten spricht. Jene, welche diese Vorlage bekämpfen, sprechen natürlich vor allem von der Mehrbelastung für die Haushalte. In der Tat gibt es mit der CO2-Abgabe auf die Brennstoffe eine gewisse Mehrbelastung. Allerdings werden die Einnahmen der CO2-Abgabe größtenteils an die Haushalte zurückgegeben. Jene, die wenig fossile Brennstoffe brauchen, profitieren. Sie bekommen mehr zurück als sie als Abgabe einzahlen. Außerdem ist die CO2-Abgabe dank dieser Rückverteilung sozialverträglich. Auch für einkommensschwache Haushalte mit Kindern kann es zu einer wirtschaftlichen Verbesserung kommen. Die andere Frage, die man sich in Bezug auf die Kosten stellen muss, was es kostet, wenn wir nichts tun, wobei ich nicht davon ausgehe, dass sie nichts tun wollen. Aber es ist schon wichtig, dass wir uns immer wieder darüber im Klaren sind, je länger wir nichts oder wenig tun, desto teurer wird es. Und zwar nicht für die Wirtschaft oder die Bürgerinnen und Bürger alleine, sondern auch für die Kantone, die Gemeinden und schlussendlich auch für den Bund. Und das ist etwas, das wir alle wahrnehmen. Die Klimaerwärmung schlägt zunehmend auch auf den Alltag durch. Und es ist mühsam und es kostet so oder so. Der Klimawandel ist längst bei uns in der Schweiz angekommen. Ich denke da an den Hitzesommer, die Waldbrände, die starken Wetterausschläge, die auf der einen Seite zu Wassermangel, auf der anderen Seite zu Überschwemmungen führen, an den Steinschlag, die Murgänge und die Ernteausfälle. Wir erleben das alle und es ist wichtig, dass wir uns vergegenwärtigen, dass der Klimawandel auch kostet. Wenn wir etwas dagegen tun, dann kostet das auch. Und natürlich müssen wir die Gesamtkosten im Auge behalten. Man spricht von den wirtschaftlichen Kosten des Klimawandels für die Schweiz. Da gibt es Zahlen, die besagen, dass der Klimawandel für die Schweiz bis im Jahr 2100 jährliche Kosten von 7 Milliarden Franken verursachen wird. Namhafte Ökonomen haben berechnet, dass die Verminderung der Treibhausgase heute weltweit deutlich billiger zu stehen kommt, als wenn die Beseitigung späterer Klimaschäden bezahlt werden müsste. Und in diesem Sinne müssen wir uns über Folgendes im Klaren sein. Wir sind vermutlich die erste Generation, die den Klimawandel im Alltag tatsächlich spürt. Und wir sind vielleicht die letzte Generation, die tatsächlich wirksame Maßnahmen gegen den Treibhausausstieg ergreifen kann. Und somit haben wir und der Bundesrat schon eine große Verantwortung dafür, was wir gemeinsam politisch entscheiden. Es ist nichts Neues, was ich Ihnen sage, aber es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass die Schweiz als Alpenland besonders exponiert ist. Der bisherige Temperaturanstieg ist hier in der Schweiz mit zwei Grad doppelt so hoch wie im globalen Durchschnitt. Das zeigt auch die besondere Exposition unseres Landes. Unsere Kommission hat nach diesen Erkenntnissen klar gesagt, nichts tun ist keine Option. Wir sind uns bewusst, selbst wenn wir aus der Schweiz ein Naturreservat machen würden, die Gletscher würden nicht anfangen zu wachsen. Und deshalb war für uns unmissverständlich klar, dass wir ein CO2-Gesetz wollen, das den Namen auch verdient und wir unseren Ruf der Chambre de Reflexion gerecht werden. Meine Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich will nun näher auf die Vorlage eingehen. Das Gesamtziel ist eine Reduktion der Treibhausgase von 50 Prozent bis 2030. Das ist breit abgestützt und nicht wirklich umstritten. Wie bereits erwähnt, haben wir uns hier auch international verpflichtet. Weiter auseinandergehen die Meinungen bei den Maßnahmen, den Instrumenten, mit denen dieses Ziel erreicht werden soll. Klar war für die Kommission, dass die Menschen von der Klimapolitik profitieren sollen. Auch unser Werk und Ausbildungsplatz soll gestärkt werden. Wir sollen etwas davon haben und deshalb soll auch gesagt werden, wenn wir über Maßnahmen im Inland sprechen, ist es auch für unsere Wirtschaft ein Gewinn. Und natürlich kostet das auch. Wir entscheiden also nicht einfach über die abstrakte Größe im Nirgendwo, sondern wir möchten dass von diesen Inlandmaßnahmen klar profitiert wird. Der Bundesrat hat uns als Minimum eine Inlandreduktion von 30 Prozent bis 2030 vorgeschlagen. Das bedeutet in den Jahren 2021 bis 2030 eine Reduktion um ein Prozent pro Jahr gegenüber 1990. Gemäß Berechnung wird aufgezeigt, dass die Kommission mit ihren Maßnahmen fast eine Inland Zielreduktion von 40 Prozent gegenüber 1990 bis 2030 erreichen kann, wenn die geplanten Maßnahmen optimal greifen. Und Dies bedeutet, dass der Inlandzielerreichungsgrad von mindestens 60 Prozent der Mehrheit leicht zu erreichen wird. Eine Minderheit beantragt sogar 80 Prozent. Das Übereinkommen von Paris verlangt, dass die Staaten ihre Treibhausgase innerhalb ihrer Landesgrenzen reduzieren. Wenn jeder sagt, er mache schon etwas, aber zuerst solle bitte der andere etwas tun, dann lässt sich dieses Ziel nicht erreichen. Das heißt also, wenn wir nur im Ausland Maßnahmen ergreifen würden, dann wäre das nicht mit dem konform, wozu wir uns mit dem Pariser Abkommen verpflichtet haben. Davon würde die Wirtschaft und die Bevölkerung auch nicht wirklich profitieren, weil die Investitionen abfließen. Der Weg zu einer vollständigen Dekarbonisierung ist für die Schweiz ja auch eine Chance. Als technisch hochentwickeltes und auch exportorientiertes Land ohne substanzielle eigenen Interesse in der fossilen Wirtschaft und Sie wissen es alle, wir haben ja weder einen Kohleabbau noch Erdölvorkommen, können wir unseren Wettbewerbsvorteil im Umweltsektor ausspielen. Das Bundesamt für Statistik hat festgehalten, dass der Umweltsektor in der Schweiz in den Jahren 2008 bis 2016 schneller gewachsen ist als das ganze Bruttoinlandprodukt. Aber eben... Andere Staaten sind hier noch viel schneller und besser und tun mehr. An ihnen können und sollten wir uns messen. Wenn wir im Inland Maßnahmen ergreifen, dann müssen wir sicherstellen, dass das auch für unser Portemonnaie etwas bringt. Die Schweiz gibt jährlich über 10 Milliarden Franken für fossile Energie aus. Das heißt, das ist Geld, welches wir an andere Staaten bezahlen und das unsere eigene Handelsbilanz belastet. Zu den einzelnen Maßnahmen, ich werde hier sektorweise vorgehen. Ich beginne mit dem Verkehr, weil er mit rund einem Drittel der größte Anteil an den Treibhausgasemissionen in der Schweiz hat. Da knüpft die Vorlage an die bekannten und bewährten Instrumente an. Das heißt erstens bei den Zielwerten für neue Fahrzeuge Deshalb haben wir in diesem Rat beschlossen, so gelten ab 2020 die verschärften CO2-Zielwerte für neue Personenwagen, Lieferwagen und leichte Sattelschlepper. Das Gesetz ist ja bereits entsprechend im Jahr 2018 in Kraft getreten. Mit der Totalrevision sollen jetzt diese CO2-Zielwerte bis 2024 gelten Darunter auch neu die Zielwerte für schwere Nutzfahrzeuge. Wir haben uns hier immer in Einklang mit der EU bewegt. Bekanntlich hat sie ihre Zielwerte erneut verschärft für die Zeit ab 2025. Und da wollen wir kompatibel sein. Die zweite Maßnahme im Verkehr ist die CO2-Kompensationspflicht für die Importeure von fossilen Treibstoffen. Hier definiert das Gesetz den Anteil der CO2-Emissionen aus dem Verkehr, der dann eben mit Maßnahmen neutralisiert werden muss. Das heißt, die Kompensation können das Benzin natürlich verteuern, aber hier soll der Anstieg ja auch gedeckelt werden, zehn bis zwölf Rappen und die Investitionen fließen zurück in den Wirtschaftskreislauf. Ich komme zu den Gebäuden. Das ist der zweite wichtige Sektor. Sie sind mit 27 Prozent der zweitgrößte Emittent in unserem Land. Und hier sind bereits beträchtliche Fortschritte zu verzeichnen. Pro Quadratmeter Energiebezugsfläche ist der CO2-Ausstoß seit 1990 um 45 Prozent zurückgegangen. Die Kommission war sich einig, dass dies erfreulich ist. Aber da kann man noch besser werden. Die Zahl der Ölheizungen geht zwar kontinuierlich zurück, aber immer noch zwei Drittel aller Gebäude in der Schweiz werden mit fossilen Energieträgern geheizt. Um hier die Emissionen weiter zu senken, soll die CO2-Lenkungsabgabe auf Brennstoffe, das ist eines der Kernstücke der Schweizer Lenkungsabgabe auf Brennstoffe, und auch wirklich eines der Kernstücke der Schweizer Klimapolitik weitergeführt werden. Wir beantragen Ihnen, wie der Bundesrat, den Maximalsatz von heute 120 auf 210 Franken pro Tonne CO2 anzuheben, wenn die Reduktionsziele nicht erreicht werden. Zur Verstärkung der Lenkungswirkung soll auch weiterhin ein Drittel der Einnahmen, das sind maximal 450 Millionen Franken pro Jahr für das Gebäudeprogramm zweckgebunden werden, neu über den Klimafonds. Davon profitieren nicht nur die Handwerker und das Gewerbe, welche die entsprechenden Maßnahmen umsetzen können, sondern natürlich am Schluss auch die Hausbesitzer und die Mieterinnen und Mieter, indem die Heizkosten sinken oder das Warmwasser nicht mehr mit Öl oder Strom geheizt wird, sondern direkt von der Sonne. Im Gegensatz zum Bundesrat will unsere UREC diese Förderung nicht 2025 befristen. Die Hauptverantwortung dafür, dass die CO2-Emissionen aus Gebäuden weiter sinken, liegt bei den Kantonen. Sie haben die Federführung, sind aber auch in der Pflicht. Das ist unbestritten. Die Kantone haben sich auch selber zum Ziel gesetzt, die Emissionen bis 2050 zu um mindestens 80 Prozent zu senken. Das CO2-Gesetz verlangt von den Kantonen heute schon eine zielkonforme CO2-Absenkung. Das heißt, sie müssen dann entsprechende Standards für neu und die Altbauten festlegen. In Artikel 9 hat die Mehrheit entschieden, dass neu technologieneutrale Emissionsgrenzwerte für die Gebäude definiert werden sollen. Welche die CO2-Emissionen in Kilogramm pro Quadratmeter beheizte Fläche begrenzen, wenn ohnehin das Heizsystem ersetzt werden muss. Die resultierten Einsparungen sind einerseits ergiebig und andererseits nachhaltig, da sie den Gebäudepark fit für die Zukunft machen. Und Tatsächlich haben die vorgeschlagenen Maßnahmen im Bereich Gebäude das Potenzial zum wirkungsvollsten Zusatzhebel des vorliegenden CO2-Gesetzes zu werden. Die Kommissionsmehrheit stellt sicher, dass die Chance bei Heizungsersatz auch rechtzeitig genutzt werden kann. Gemäß aktueller CO2-Gesetzgebung müssen die Kantone die CO2-Emissionen der Gebäude bis 2020 um 40 gegenüber 1990 reduzieren. Im neuen, unbestrittenen Artikel 8 wird dieses Ziel per 2027 auf 50 erhöht. Beide Ziele werden von den Kantonen deutlich verfehlt, wenn lediglich die Mucken 14 künftig umgesetzt würden. In der Detailberatung kommen wir auf diesen Artikel zurück. Zur Industrie. Sie ist auf einem guten Weg und hat in den letzten Jahren ihren Treibhausgasausstoß bereits bedeutend reduziert. Das ist bei den Maßnahmen in diesem Sektor jetzt auch berücksichtigt worden. Unternehmen, die von der CO2 Abgabe stark betroffen sind, können sich auch weiterhin befreien lassen. Dafür müssen sie eine Verminderungsverpflichtung abschließen und sich zur Senkung ihrer Emissionen verpflichten. Diese soll andere Zielvereinbarungen im Energiebereich stärker angenähert werden, so wie der Bund und die Katone das bereits kennen. Im Unterschied zu heute soll die Befreiung aber nicht bestimmten Wirtschaftssektoren vorbehalten bleiben, sondern eigentlich allen Unternehmen offen stehen, allerdings mit einer Mindestlast. In den Augen Ihrer Kommission soll eine Zielvereinbarung, also Unternehmen, offen stehen, die eine CO2-Abgabelast von mindestens 10'000 Franken pro Jahr vorweisen. Hierfür können sich die Unternehmen zusammenschließen, damit sie diese Schwelle gemeinsam auch erreichen. Größere Emittenten nehmen dann wie heute am Emissionshandel teil, das wollen wir ja dann mit dem EU-System verknüpfen. Die Landwirtschaft. Sie verursacht 13 Prozent der Schweizer Treibhausgasemissionen. Die Hauptquelle sind hier einerseits die Wiederkäuer, die Methanausstoßen, andererseits die Folgen von Düngemitteleinsatz. Die Landwirtschaft ist nicht unmittelbar Gegenstand dieser Vorlage. Im CO2-Gesetz weisen wir aber darauf hin, dass Maßnahmen in anderen erlassen, insbesondere im Bereich der Landwirtschaft zur Erreichung der Verminderungszielen beitragen sollen. Die Grundlage dafür ist die Klimastrategie des Bundesamtes für Landwirtschaft. Zu den Verminderungen im Ausland, das Übereinkommen von Paris sieht hier zwei Ansätze vor. Entweder können bilaterale Abkommen zwischen zwei oder mehreren Staaten abgeschlossen werden oder es gibt den multilateralen Mechanismus, der unter Aufsicht einer UNO-Behörde stehen würde. Leider ist dies im letzten Dezember an der Klimakonferenz in Polen nicht gelungen, sich auf konkrete Bestimmungen für die Umsetzung zu einigen, also auf einen multilateralen Mechanismus. Das wird frühestens an der nächsten Klimakonferenz Ende dieses Jahres möglich sein. Der Entwurf, den Ihnen vorliegt, ist in Bezug auf diese Auslandkompensationen jetzt so ausgestattet, dass Auslandmaßnahmen auch ohne international griffige Regeln durchgeführt werden können, dass aber ein minimaler Qualitätsstandard sichergestellt ist. Wir sollten uns da nicht selber belügen und sagen, wir führten Auslandsmaßnahmen durch. Ob es etwas bringe oder nicht, sei uns völlig egal. Wir machen das nicht einfach für die Ästhetik, sondern damit es tatsächlich auch etwas bringt. Zur Stärkung der Anpassungsfähigkeit. Das ist das zweite Ziel des Pariser Übereinkommens. Viele Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel fallen in die Kompetenz der Kantone. Während der Beratung war in der Presse viel zu lesen, zum Beispiel, dass man im Kanton Graubünden mehrere Wasserreservare an verschiedenen Orten erstellt, damit das Wasser bei Waldbränden auch regional vorhanden ist, um zu löschen. Die Frage ist nur, was man tun soll, wenn es gleichzeitig mehrere Waldbrände gibt. Der Kanton Tessin überlegt sich, mit wem er in Zukunft Fallbrände löschen wird, ob es tatsächlich weiterhin das Militär sein soll. Offenbar ist es sehr teuer, und man hätte lieber eine private Helikopterorganisation, die das tut. Und bei dieser Anpassungen an den Klimawandel, der heute bereits im Alltag seine Auswirkungen zeigt, müssen sich die Kantone in vielen Fällen Überlegungen machen. Wir möchten, dass sie in Zukunft auch besser eingebunden sind dass der Bund hier eine Koordination vornimmt, um zu verhindern, dass die Kantone alleingelassen werden. Darüber hinaus möchte die Kommission, dass der Bund aus dem Klimafonds auch Anpassungs- und Präventionsmaßnahmen finanziert. Der Bund soll die Kantone darin unterstützen, durch den Klimawandel bedingte Schäden präventiv zu vermindern. Ich komme zur Lenkungsabgabe bei Flugtickets. Die schweizerische Lenkungsabgabe, welche die UREG S auf Flugtickets einführen will, soll die wirtschaftlichen Gegebenheiten berücksichtigen. Der Abgaberahmen bewegt sich zwischen 30 und 120 Franken, wobei der Transit- und Transferpassagiere von der Flugticketabgabe ausgenommen sind. Die Kommission ist überzeugt, dass der Betrag nicht tiefer liegen darf, damit überhaupt eine Lenkungswirkung erzielt wird. Bei den emissionsintensiveren Langstreckenflügen muss die Abgabe höher angesetzt werden, damit sich die Lenkungseffekte einstellen. Innerhalb des genannten Rahmens soll der Bundesrat den Spielraum haben. Die Flugticketabgabe in Funktion der Beförderungsklassen und der Reisedistanz zu differenzieren. Dabei muss die Abgabesätze so festgelegt werden, dass es nicht zu einem Umwegverkehr kommt. Im Modell, das die Kommission vorschlägt, ist der Abgabesatz der entscheidende Faktor in der Höhe der Einnahmen. Den größten Anteil der Flugbewegungen haben in der Schweiz die Kurzstreckenflüge mit 80 Prozent wogegen die Mittelstreckenflüge mit 15 und die Langstreckenflüge mit 5 weniger zu Buche schlagen. Die Fluggesellschaften sollen dafür sorgen, dass die Abgabe weiter auf die Passagiere überwälzt wird. Auf langfristige Sicht unterstützt die Kommission einen globalen Ansatz in Sachen CO2-Abgabe im Flugverkehr. 51 Prozent der Flugticketabgabe soll an die Bürgerinnen und Bürger und an die Wirtschaft zurückverteilt werden. Auch hier werde ich bei der Detailberatung noch vertiefter darauf eingehen. Ich komme zum neuen Klimafonds. Das ist neben der Flugticketabgabe eine zweite große Änderung aus der Kommissionsarbeit. Die Kommission beantragt hier einen speziellen Klimafonds einzuführen und diesen mit Mitteln aus verschiedenen Einnahmequellen zu öffnen. Höchstens ein Drittel des Ertrags aus der CO2-Abgabe auf Brennstoffe, also bis maximum 415 Millionen Franken pro Jahr, und weniger als die Hälfte des Ertrags aus der Flugticketabgabe, also 49 Prozent, sollen in den Klimafonds fließen. Zusätzlich soll der Ertrag aus den Versteigerungen von Emissionsrechten sowie aus Sanktionseinnahmen bei importierten Fahrzeugen den Fonds alimentieren. Aus dem Klimafonds werden Mittel für Maßnahmen zur langfristigen Verminderung der CO2 Emissionen von Gebäuden verwendet. Dazu kommen 60 Millionen Franken aus dem Klimafonds sowie den von den Kantonen nicht ausgeschöpften Globalbeiträgen, mit denen der Bund unter anderem Maßnahmen für kantonale, kommunale und überkommunale räumliche Energieplanungen für ortsgebundene erneuerbare Energiequellen oder zum Beispiel den Einsatz fossiler Heizungen und ortsfester elektrischer Widerstandsheizungen durch eine Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien finanziert. Zusätzlich kommen im Umfang von Maximum 25 Millionen Franken pro Jahr aus dem Klimafonds Kantone, Gemeinden oder deren Plattformen darin unterstützt werden, Projekte zur Emissionsreduktion zu realisieren. Der Teil der Einnahmen aus der Flugticketabgabe soll für Klimainnovationen auch im Flugsektor eingesetzt werden. Im Weiteren sollen analog zum heutigen Technologiefonds der Zugang zu günstigen Risikogeld erleichtert werden und weltweit skalierende Klimainnovationen unterstützt werden. Zum Finanzsektor. Der Kommission zufolge kommt der Finanzsektor beim Übergang zu einer emissionsarmen und gegenüber Klimaänderungen widerstandsfähigen Wirtschaft und Gesellschaft eine Schlüsselrolle zu. Allerdings können die Ausarbeitung entsprechender Regeln nicht im Rahmen bisherigen Beratungen zur Totalrevision des CO2-Gesetzes erfolgen. Eine erste Bestimmung schlägt die Kommission nun jedoch bereits vor. Mit einem neuen Artikel im CO2-Gesetz sollen die FINMA und die Schweizerische Nationalbank verpflichtet werden, regelmäßig die klimabedingten finanziellen Risiken zu überprüfen. Um weitgehende Maßnahmen zu eruieren, hat die Kommission drei Postulate eingereicht, die wir nach der Gesetzesberatung am Mittwoch behandeln werden. Mit dem Postulat Klimaverträgliche Ausrichtung und Verstärkung der Transparenz der Finanzmittelflüsse in Umsetzung des Übereinkommens von Paris 19.3966 verfolgt die Kommission das Ziel, die Finanzmittelflüsse in Einklang mit einer emissionsarmen und gegenüber Klimaveränderungen widerstandsfähigen Entwicklung zu bringen im Sinne vom Pariser Abkommen. Dabei soll der Bundesrat aufzeigen, auf welchem Weg die Schweiz dieses Ziel erreichen kann. Zudem erwartet die Kommission vom Bundesrat Vorschläge für Maßnahmen, die darauf abzielen, dass die Schweizer Unternehmen transparenter über die Klimaauswirkungen und Klimarisiken ihrer Tätigkeiten informieren. Mit dem Kommissionspostulat Bremsen lösen bei nachhaltigen Finanzprodukten 1939-51 soll der Bundesrat darüber Bericht erstatten, wie nachhaltige Finanzprodukte sowohl in der Emission wie auch im Handel steuerlich entlastet werden können. So soll hierbei eine Abschaffung der Stempelabgaben auf nachhaltige Produkte überprüft werden. Mit dem dritten Kommissionspostulat Nachhaltigkeit fördern dank zeitgemessenen Anlagerichtlinien. Es ist dies 193950. Wird der Bundesrat gebeten, aufzuzeigen, wie Anlagebestimmungen in der beruflichen Vorsorge angepasst werden, sodass nachhaltiges Investieren von Pensionskassen nicht länger durch hinderliche Bestimmungen erschwert wird. Konkret soll die bereits implementierte Prudent Investor Rule vollumfänglich als Richtwert für die Anlagen der Pensionskassen verwendet werden. Soweit also die Maßnahmen im Inland. Dabei war es der Kommission wichtig, dass das Geld, das wir hier investieren, dann auch tatsächlich dem Klima nützt, aber auch unseren Unternehmen. Wir möchten einerseits, dass sie dabei sind, wenn neue Technologien entwickelt werden, andererseits aber auch, dass unser Gewerbe und letztlich auch unsere Bevölkerung, Mieter, Liegenschaftsbesitzerinnen, aber auch profitieren, wenn gebaut oder saniert wird und insgesamt natürlich auch, wenn der co 2 ausstoß zurückgeht. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Sie haben nun einen kleinen, ich betone, einen kleinen Einblick in unsere Kommissionsarbeit bekommen. Gerne fasse ich nochmals die zehn wichtigsten Entscheide zusammen. Erstens im Zweckartikel sind alle Ziele des Übereinkommens von Paris enthalten. Zweitens Jurek S sieht das vorliegende Gesetz mit dem Maßnahmenmix als Weg zum Netto-Null-Emissionen bis 2050. Drittens das Inlandziel wird mit einem Zielwert definiert. Viertens Flugticketabgabe und Klimafonds. Als neue Maßnahme gegenüber dem Bundesrat die Flugticketabgabe A zwischen 30 bis 120 Franken pro Flug, B Transit- und Transferpassagiere sind ausgenommen, C Differenzierung nach Beförderungsklassen und Reisedistanz und D Abgabesumme von ca. 500 Millionen Franken pro Jahr. Fünftens Technologiefonds und Gebäudeprogramm werden eben in den Klimafonds integriert und laufen nicht, wie vom Bundesrat vorgeschlagen, 2025 aus. Sechstens, wer neue Anlagen mit hohen Treibhausgasemissionen errichten oder bestehende wesentlich ändern will, sorgt dafür, dass die Treibhausgasemissionen aus diesen Anlagen so weit begrenzt werden, als dies möglich und wirtschaftlich tragbar ist. Das sehen Sie in Artikel 7a. Siebtens, wir sind der Ansicht, dass auch der Finanzsektor einen Beitrag zur Erreichung der Emissions Verminderungsziele leisten muss, im Wissen, dass nicht alles in dieser Totalrevision des CO2-Gesetzes erfolgen kann. Achtens, mit einem neuen Artikel im CO2-Gesetz sollen FINMA und die Schweizerische Nationalbank verpflichtet werden, regelmäßig die klimabedingten finanziellen Risiken zu überprüfen. Neuntens, wir geben den Kantone im Gebäudeprogramm mit Artikel 9 Planungssicherheit und zehntens, Emissionsvorschriften für LKWs sind vorgesehen. Ihre Kommission ist einstimmig auf die Vorlage eingetreten und hat am 2. September dieses Jahres mit 11 zu 0 bei einer Enthaltung dem vorliegenden Entwurf zugestimmt. Um es nochmals zu sagen, für unsere Kommission ist klar, nichts tun ist definitiv keine option im namen der kommission bitte ich sie auf die vorlage einzutreten merci monsieur le Rapporteur. La parole est au Président de la...